Weiter geht's mit Yoshis Crafted World. Aber zuerst wollen wir uns erstmal diese wunderschöne Maschine uns angucken. Die gibt uns nämlich für 100 Münzen ein Outfit. In einem Yoshi Ei. Oder so. Wie habe ich denn? 2, 3, 4, 5. ich kann mir voll viel leisten. Yo. Äh, ich kann mir auch null leisten. Krass. Äh, ich kaufe mal zwei Wird schon passen. Drehen und und was ja, wir kriegen wir kriegen eine Karamellschachtel, Caramel Blocks, lecker auf jeden Fall, hundertprozentig und eine Milchflasche, geil. So, ich wollte noch ganz kurz was zeigen, und zwar habe ich euch das nämlich letzte Folge vollen halten, da ich hier schon ein Kostüm habe. Äh, Menü, nee, herauszuholen, das wollte ich nicht. Äh, Menü. Äh, nein, nein, ich wollte Outfits gehen. Äh, nein. Hier Outfits, so. Sehr, sehr komische Folge ist ja. Aber ich habe mir das hier geholt. Also, das habe ich halt direkt bekommen. Eine Kuh. Eine super geile Kuh. Äh, äh, was habe ich denn jetzt Lust? Eine Kuh oder. Wir äh, äh, nehmen mal die Milchflasche, die sieht cool aus. so eine seltene. Okay. Oh, warte, ich wollte ja meinen Yoshi ändern. Äh, alles <lacht> Ich habe jetzt nur darauf geachtet, dass mein, meine Soundqualität jetzt besser ist. Und nicht, dass ich alles hier perfektes äh, Timing habe, was auch immer. Äh, wir, wir nehmen den Roten. Warum nicht? Ja, äh. Ja, weiter, weiter geht's. Ja, war, war, war, war, war, Ich war, ich war, ich war, war, war, geht jetzt im moment so ist okay jetzt bin ich rot aber jetzt muss ich das kostüm wieder auswählen warum muss ich das kostüm für jeden einzelnen wieder auswählen das ist so komisch aber okay So, dann fangen wir jetzt auf jeden fall nicht an mit level 3 piraten -Pier. und diesmal haben wir neun ne doch oder neun blumen ich habe da irgendwas gelesen mit neun statt acht nein egal wir werden es sehen piraten -Pier. ich erwarte jetzt coole schiffe und so ui, guck mal da im Hintergrund kennt ihr den noch den Gegner und ich könnt sogar abschießen <lacht> na wer kennt den Gegner noch ähm, wer, wer weiß wer auch noch weiß wer Gegner wie der Gegner hieß der, der schreibt es in die Kommentare so nom habt ihr immer äh, Wingul genannt wegen des pokémon ui Okay, bis hat es noch nicht viel, viel, viel mit Piraten zu tun, aber der Hintergrund sieht schön aus, finde ich. Jo, wie sieht die denn aus? Krasse Geist. Steht der wegen Kralgeist und Krasse Geist. <lacht> so, komm. Das ist voll geil, bei manchen Kostümen, da kann man sich einfach so, so ducken und dann... <lacht> sieht halt wirklich so aus, als wäre das Kostüm halt so ein Objekt. <lacht> okay. Äh, bam. Auf Zeit, auf Zeit, auf schnell, schnell, schnell, schnell, schnell, schnell, schnell, schnell, schnell, schnell, yes. Das ist bestimmt auch eine Aufgabe oder so. Und zack. Herzen. Oh, der Block! Hey, wir haben einen blauen Block hier. Warum auch immer wir einen blauen haben. Ach, die muss ich abschießen. Weil ich habe keine Bälle. Ich, äh, Bälle, genau. Äh, keine Eier. Ich brauche erstmal genug Eier. Ich glaube, das reicht sogar schon. Bam! Was wir brauchen? Nur ein Okay, das wurde viel einfacher gemacht. Aber okay, warum nicht? Ich habe jetzt schon drei Blumen, nur drei rote Münzen. Okay. Ja, wo geht's weiter? Anscheinend da oben, dann ich nach unten. Ähm, ja, was auch immer oben und unten ist. <lacht> Münzen. Oh, oh! What? Okay? Das <lacht> ist sehr verwirrend bisher. Oh, verdammt. Und und und ja, da war noch eine rote. Das ist ja klar. Immer auf den Hintergrund achten, ob da nicht irgendwo noch ein Geschenk ist, so wie ich es eigentlich auch vermutet hatte letzte Folge ist nichts ja ich kann es ja prüfen na dann ja geht ge ge durch <lacht> okay wie lange nehmen wir schon auf okay ich muss immer wieder gucken wie lange wir aufnehmen okay ihr seht auch da unten ähm, so viel Balken unter den Herzen das sind die Leben von meinem mein Milch von meinem Get von meinem Outfit jedes Outfit hat glaube ich eine andere Anzahl von Herzen oder sowas so ich, ich weiß nie, was das für ein Ding ist hier was was soll das da stehen überhaupt sehr, sehr, strange. Bam, was versteckst du? Das Ding hier. Eine Blume! Eine Blume! Nein, nein, nein, nein, nein, Hilfe! Ich will nur die Blume haben. Ich will nur die Blume. Ist er jetzt für immer weg? Nee, okay, der, der, der, der meldet sich wieder zurück, wenn er kommt. Okay, na dann. Oh, das respawnte Ei! Das ist fast die Spawnte Ei! Das können wir retten, Leute! Danke für die Like. Wer die erste Folge nicht gesehen hat, denkt ich jetzt so, what the fuck? Yo, dieses Kombo habt ihr gesehen? Was ist das hier eigentlich? Kann man da nicht durch? Sieht so aus, als könnte man von unten durch. Warte, ich guck mir das mal kurz an. Kann man da wirklich nicht lang? Sieht so aus, als könnte man da von da unten lang, aber anscheinend nicht. Hm, komisch. Ich werde auch äh, versuchen, alle jedes einzelne Kostüm zu fangen. Ah, äh, fangen, ja, zu, zu getten. Aber die Amiibo-Kostüme, da verspreche ich nichts. Muss ja erstmal noch die ganzen restlichen Amiibos kaufen. Aber das ist geil, wir haben jetzt vier extra Leben für dieses Level, weil wir das Kostüm haben. Ist zwar mir nicht okay, wenn man mich fragt, aber ich find's cool. Oh, nein. What? Ach oh, verdammt, das wusste ich nicht. Uh. Yoshi kann also immer noch nicht schwimmen. Hat er ja von Sunshine immer noch nichts gelernt? Schieß oh, richtig. So, ich will Münzen haben. Wie viel brauche ich hier? Nur 100. Warum brauche ich nur 100? Mega easy. Ich bin nur ein Milchgetränk. Ich bin nur eine kumo Ja, reicht schon. Na, bam! Hab ich dich. Und du, was bist du für einer? Uh. Jo, das ist cool. Aber nein! Nein! Ich hab's verkackt. 2 eins 1 Super. Kann ich das Level kurz abbrechen und neu machen? Ja, aber das ist das Ende des Levels, glaube ich, oder? Ah, das ist... Oh Mann, ich hatte keine... Keine Yoshi-Eier mehr. Vor allem, ich sag noch so, ja, reicht... Oh, mein Skill ist so scheiße in dem Display. Oh Mann, es tut mir so leid. Mein Skill ist kacke, tut mir leid, okay? Ich wollte mein Skill nicht kacke machen. Bitte hasse mich nicht. Im nächsten Level werde ich alles dafür tun, sofort 100% zu schaffen. Bam, weg mit dir. Ah, ja. Aber ich schieße auch zu oft in den Hintergrund ab, habe ich das Gefühl. Dann verliere ich immer. In den ganzen Eier. Bam. Warum springst du nicht richtig? So, jetzt. <lacht> mm. Ja! Okay. Yes, immerhin kriegen wir hier alles andere, denke ich mal. Hoffe ich mal. Das war nur dieser eine Ort, ne? Aber ich glaube, alles, was man vorher dann gesammelt hat, äh, wird, bleibt bestehen, glaube ich. Bin mir aber nicht sicher. Oh Gott, Hilfe, Hilfe! Okay, ja, es war nur eine Blume. Es war eine Blume. Die hole ich nach, Leute. Äh, ich gucke mal, dass ich das jetzt am Ende dieses Levels noch mal reinschneide. Und ja. Äh, yeah. Da wissen wir mal Bescheid. Ich skippe hier nichts. Ich mache alle 100%. Jedes einzelne Ding sammle ich. So, du kriegst mich nicht. Ui. Ui. Bang. Herzen! Okay. Hör uh. mal, ich bewege mich nicht. Yoshi, wohin? Bosskampf? Oh, Kamek. Hey, und was glaubst du, wo du hingehst? Ich TUNK DICH INS WASSER, YOSHI! Okay... Kann ich lieber Milch haben, so? Das sieht so laggy aus. Ein Minibus! Oh nein, was mache ich jetzt? Oh, die Musik ist cool. HAIJA! An. bam, oh nein, okay, zum Glück habe ich das Kostüm. Das Kostüm zieht sich jetzt immer an. Das ist viel viel nützlicher, viel viel schwieriger, vor allem für die 100 Prozent. Ne. Oh Kacke, bam, das war's. Drei Leben nur. Okay. So, da ich das vorher nicht gezeigt habe, komplett lasse ich das alles komplett spielen, auch wenn ich keine 100% habe, sag ich das mal. Und das nächstes Mal, wenn ich dann keine 100% habe, dann gebe ich es einfach so wie letztes Mal. Aber ich wollte es euch zeigen, weil, weil 100% dazu so. <lacht> ja, jetzt darf ich wieder zurück. Wir sehen uns gleich wieder. Hey, Yoshi! Was willst du denn jetzt? Wie hat dir Octodox gefallen? Hat du eine schöne Zeit? Ich hatte gehofft, man könnte mir da vielleicht etwas besorgen. Ich benötige folgendes. Plattfisch. Einen Hinweis? Gern, ein großer Fisch, der am Meeresgrund lebt. Einfach mit einem Ei bewerfen. Äh... Uh, what? Wo denn hier? Nee, hier. Dann machen wir das gleich nochmal im Anschluss. Dann schneidet alles rein. Juhu! <lacht> das ist richtig cool, wie sich das hier dort bewegt. Okay, so, das sollte glaube ich reichen. Second Try! Also eigentlich ist es einfach. So, zack, und noch den da unten. Da müssen wir kurz warten, bis er sich zeigt. Und da haben wir es! Kommt jetzt einfach, aber ich habe noch wieder verschissen. Wenn man zu wenig Eier hat, dann kann man trotzdem noch hier unten hingehen. Ah, macht's holt euch erstmal eier bevor er das macht das ist ganz wichtig Ah, da haben wir noch einen was kurz ich gewartet habe erwartet habe aber da haben wir einen okay äh, das reicht schon alles klar komische quest aber hey der hat mir gesagt ich krieg was dafür Mache ich das gerne juhu Plan für ich gefunden nun darf ich wohl das hier überreichen. Oh, eine Blume. Okay. Ich hatte so ein Kostüm. Na ja, egal. Blumen zaubern jedem ein Lächeln auf das Gesicht. Wenn jemand traurig ist, schenkt man einfach Blumen. Das wirkt Wunder. Ich habe noch eine Bitte. Ich benötige folgendes: sechsmal Bodenbirdie. Am Hafen gibt es viele von ihnen. Es müssten insgesamt sechs sein. Einfach mit einem Ei bewerfen. <lacht> Jetzt habe ich nochmal mal in das Level. Hätte ich das doch nur gleichzeitig gemacht. egal. One, two, and three! we. And now the four, and the five, and the six. Ja, okay, ich habe doch jetzt alle. Hä? Ach, da will solche! What? Oh Leute. Der will solche. Okay. Eins. Zwei. Drei. Uh, ganz gut versteckt. Vier. Fünf. Ah, okay. Äh, ich bin auch zu so zum Boss gegangen und da gab es keinen und... Äh, habe ich das Level nochmal neu gemacht. Und ich sehe gerade hier, die werden so abgestempelt, wenn man die schon hat. Das heißt, ich brauche nur noch den letzten finden. Okay, Leute. Ihr seht es ja schon im Hintergrund. Ich habe den auch sehr schön auf äh, Screen gemacht. Aber ich habe ihn selber gefunden. Ja, da kann ich stolz drauf sein. Er ist einfach hier. Hier hinten ist er. Ich saß jetzt so lange dran. Ich habe wirklich jetzt irgendwie 10, 20 Minuten danach in dem gesucht. Ich war schon kurz auf Weintritt, um Internet nachzugucken. Aber ich habe jetzt noch gefunden, dass ich zurückgegangen bin. Und äh, ja, dann würde ich sagen, holen wir unsere Belohnung ab. Ich hab's leider jetzt aufs gemacht. Tut mir leid. Ich hab's vergessen, dass ich aufnehmen wollte. Juhu, Bodenbörde gefunden. Nun darf ich wohl das hier überreichen. Ein Kostüm? Ach, nur eine Blume für den Müll. Ich habe noch eine Bitte. hätte benöt Ich benötige noch drei Krebse. Die Krebse hängen gerne am Meeresgrund ab. Ich bräuchte drei davon. Einmal mit meinem Eimer abwerfen. Das ist dein Ernst? Ich will neue Level machen und der gibt mir die Quests. Okay, das machen wir noch, aber ansonsten... Sonst raste ich noch raus, ey. One. Very good. Two. And three. Weehee. Oui, okay. Dann habe ich hier auch endlich alle. Ja, komm. Ich will das nicht sehen. Ich weiß, ich habe schon längst 100% hier vergangen. Ja, so, bitte, war es das jetzt? Juhu, Krebs gefunden. Nun darf ich wohl das hier überreichen. Oh, aber es ist zu Ende. Okay. Dann kann es ja nicht weitergehen. Warte. Hier gibt noch Kostüme. Ui. Ich werde die ganze cool by the way, hat man ja gesehen. Ich kaufe mir ja mal ein neues. Ich glaube, jeder Automat hat andere Kostüme. Aber ich gucke mir nicht, ich guck mir die nicht an, welches es gibt. Ich hol einfach irgendwelche. Ja, äh... Hol ich mal ein. Komm. Ich will mir nicht sparsam sein. Das ist gereimt. Eine Rot. Ei. Was ist drin? Ah, die Roten sind selten. Und die Grünen sind normal. Ah, und das goldene ist natürlich Seltenste. Und oh, Clownfisch. Oh, wie cool. Ja, komm, wechseln wir zum Clownfisch, oder? Ah, ja, komm, ich will der Clownfisch jetzt sein. Oh, wie cool. <lacht> auf jeden fall jede jedes jede folge mindestens ein neues kostüm ich denke mal ich werde jedes level ein anderes kostüm nehmen und jede folge einen anderen Yoshi. und ja mal gucken ziel los los land das ist das nächste okay Oh noch so einer oh, ich bin so kaputt hätte ich doch nur fünf Grinseblumen. ich habe 27 hier bruder ich geb dir welche bium, bium, bium, bium, bium. Blum. <lacht> Danke, es geht mir schon viel besser. Los, los, Land. Herzlich willkommen. Gut, dann machen wir jetzt in dieser Folge noch Schnuffel auf der Rolle. Oh, Schnuffel, Schnüffchen, Schnüffelchen. Pucci. Pucci, Pucci. Schnüffel Schnuffel oder Schnüffel oder der Pucci. Wie auch immer. Ich werde den alle Namen nennen. Gewöhnt euch dran. Schnuffel auf der Wolle. Was wird das für ein Level? Yoshi. Ich finde das so geil, weil ich bin ja so ein kleiner Klangfisch. oh <lacht> uh, das sieht voll schön aus. Das sieht voll schön aus wie diese Schlaife. <lacht> oh yeah. Ich hab nicht vergessen, dass ich 100% mache. Oh, ein Schäfchen. Tchuh. gibt's wahrscheinlich auch noch eine Muslim Mission für am Ende. Verdammt, habe ich nicht bekommen. Einen Moment. Du haust mir nicht ab, du. Bam. Ich hoffe nicht, dass sie ja auch abhauen können, so wie in Yoshi's Island. Aber das mochte ich nicht. Das war zwar schwierig und so, musste sich beeilen, aber keine Ahnung, ich mochte das einfach nicht. Ey, ey, du kommst mit. Wow, was bist du denn für eine? Was bist du denn für eine? Hiya. Äh, haia. Ha, ja geht nicht. Ich kann ihn nur betäuben, okay. Tschuh. Also ich kann auch nicht hochspringen. springen. Bleib, bleib, bleib, bleib, bleib, bleib da, bleib da, bleib da. Kann ich irgendwie die, die, die... Nee, die Wolken kann ich auch nicht abschießen. Hm, okay. Ich habe bisher noch... Nee, nichts. <lacht> Ra, ha, aha, ein gar nichts. Und das macht mir leicht Sorgen, denn ich brauche dringend Sachen. Ja. Yeah. Oh, uh, da oben. Wie viele? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gibt es hier nur 7? Da stand aber 10 oder sowas. Ach so! Für alle! Auch für die Bonusaufgaben. Ah, okay. Dann gibt es anscheinend 7. Verdammt, kann ich ja noch unten noch anschießen? Okay, da muss ich dran merken, wenn ich hier die Aufgabe mache. Wahrscheinlich wird es dann hier so eine Quest gehen: die ganzen Schafe und was auch immer suchen. Bestimmt, bestimmt. Mhm. Oh, obwohl da kommt man gerade hin, oder? So haben wir du mal ab, ja. Ja, ja, da kommt man ja erst hin. Ah. ja, das war sehr, sehr wichtig, dass ich hier war. Hier ja, gibt es einfach so viele rote Münzen, da kann man gar nicht mehr zählen, wo vorne ist. Ja, das war, das <lacht> toll, was ich gerade gesagt habe. Ja, was bringt mir das? Ach so, damit ich da hochkomme oder was? Ja, das brauche ich jetzt aber nicht. Wow, da sterbe ich. Oh ja! Münzen! Ich mag Münzen! Münzen liegt super! Sind auf Zeit? Sieht nicht so aus. Okay! Die hab ich da gesehen. Okay. Jetzt! Ja! Bäm! Ja, was wird sie jetzt scheig? Ja, jetzt, jetzt weiß er nicht wohin. So. Komm, komm, komm, bam bam bam bam bam bam spam, bam bam bam bam bam das sind bam gib mir irgendwas kommt du mir irgendwas kriege ich irgendwas wenn ich alle besiege bam bam komm bam komm, bam bam bam bam Komm, verdammt Oh man, ach hier links schon voll viele. <lacht> Ups. Okay kriegt man nichts. Für schade. Hm. Naja, nicht so schlimm. Denke ich mal. So da hinten haben wir noch ein Geschenk. Das habe ich zumindest mal gesehen. Ja, da war die rote Münze auch drin und bam. Okay, was fehlt uns noch? Das, ja, 90 Prozent fehlt uns noch. Ja, das ist ja noch eine ganz okay Anzahl. Tchuh. Okay. Ja, ich muss ja doch irgendwie hoch. Ah. Alles klar, aber da kann ich das da hinten abschießen. Das sieht so komisch aus, ne? Okay. Oh, was machst du denn nach Hilfe? Was machst du? Ich habe Angst vor dir. Lass mich in Ruhe. ich bin nach oben, genau. Nein, ich bin nach oben. Okay, die Steuerung ist wenig komisch, wenn man in den Vordergrund oder Hintergrund will. Aber ansonsten denke ich es noch klar nein oh lol ja ganz gut meine ich <lacht> muss so ein kreis sein stick drehen nein ich wollte ja doch da hinten ist ein schaf okay, das ist gut versteckt nein Ah jetzt fehlt mir noch eine oh, das level so nervig nee, ich bin nervig weil ich dumm bin und alles verbrasen und nicht treffen kann Tut mir leid, Leute. Bitte, bitte, bitte gib mir ein Like. Bitte teilen. Ich habe gedacht, das Video wird ein paar mehr Leute ansprechen. Aber mich findet man ja gar nicht mal. Ich dachte, man würde mich zumindest mal finden. Wegen Yoshi's uh, Crafted World. Ich dachte ich, werde ich nicht so viele Leute spielen, aber... Ja, was mehr als erwartet. Aber hey, immerhin gucken ein paar Leute das zu. das freut mich natürlich sehr. So. Okay, was ist jetzt hier? Oh, eine Schnecke! Eine so ja, was? Achso, das Ding. Tschuh. Money, Money, Money. Ey, wir sind irgendwo Red Coins. Come on. können ihr mich nicht bringen? Ich krieg mal einen Applaus dafür. Oha. Und so schnecki Die nur rum. Okay. Na dann. Lass ich dich mal rumtanzen, ja. Yeah. Mm, mm, mm. ja. Okay, ich hab genug. Okay. Nein, nein, nein! Ich hasse solche Aufgaben. Warum passiert mir immer sowas? Und warum war das so schwer? Das war voll schwer. <lacht> nein, ich habe nicht mehr. Oh. <lacht> Darf ich mal wieder was einblenden? Mann, was ist mit mir los? Warum bin ich nur so schlecht? Ich weine schon gleich. Das ist echt nicht schön. Okay, da kommt halt nicht. Das ärgert mich schon wieder so. Ich komme mir jetzt vor wie so schlechteste Player der Welt, Alter. Als würde ich das erste Mal Videospiele spielen. Oh Mann. gar nichts hier absolut nichts ich bin einfach so ein lappen oh man. es tut mir so leid dass ich das mit der leben muss bitte schlag mir, yuki ui yes drei bunte Eier. aber da unten gibt es doch bestimmt was oh warte eine Münze deine Münze eine Münze eine Münze eine Münze der eine Münze aus dem hintergrund hintergrund zack ach so das war keine rote nein, nein, nein, nein, nein, nein. Hä, hey, wie komme ich denn da ran? Von hier oder nicht? Hm? What? Ach so, ich kann das von hier abschießen? Von hier abschießen? Ja, das ist ein Scheiger, den will ich, will ich gern treffen, so. Also nicht im Müller, aber halt so. Man kann ja alles abschießen. Ich lasse es jetzt, wird bestimmt nichts sein, oder? Obwohl, doch, das ist was. Da, da ist halt wirklich was. Lol. Lol. Ja, moin. Okay. Ich hey, es sieht voll cool aus. Yo. Ich hab schon mal das Thumbnail gefunden. So, come on. Ich will nicht jede Folge ein, nur zwei Level schaffen. Dann dauert dieser ja ewig. Kann das sein? Bisschen hintergrund oh, das sieht aber wirklich so aus, als wäre der Vordergrund. Komm, ich brauche den 3D-Effekt. Das müsste auf dem 3 auf dem 3D sein. Oh, Pucci! Ja, nein, nein, Pucci, warte, ich muss kurz hören. Das hier ist Schnuffel zuckersüß, nicht wahr? Er rennt immer in die Richtung, in die Yoshi gerade schaut. Ja, das weiß ich. Komm Muss mal gucken, vielleicht wenn es wenn die fo alle Folgen jetzt 27 Minuten gehen, dann werde ich mal gucken, dass ich die vielleicht sogar auf einfach auf 30 oder so mache. Zack. Weil ich kann Pucci auch abwerfen. Pucci. Bam. Ach, oh, dann brennt es ab. Okay. <lacht> oh, süße, ich wollte nicht abschießen. Das war das bisschen aus nur. Pucci, du musst immer auf mich warten. Ich bin nur ein Clownfisch. Mehr bin ich doch nicht. Pucci! hier runter verdammt äh, äh, hier runter mit dir dann hier hoch ach da kann er wohl durch ja, wusste ich das nö wusste ich nicht aber danke pucci nur ja, sicher ja nee nee ne, nee ne, ne, Sache so mit warte das hier unten muss ich abschießen pucci haben wir ab. pucci pucci pucci Böser Hund! Gehorchen mir gefälligst. Oh, verdammt. Pucci, komm mal her. Tschuh. Warum kann ich, wenn ich die ja, Taste spamme mehrmals schieße, das ist ein wenig nervig, finde ich. So, Pucci, komm mal her, du. Putti! Putschie! Ich bin Ui, Hui. Ui wir sind nicht weiter Pucci ah Pucci Pucci Pucci lass sie lass, lass lass lass lass lass Pucci hä ah was wir haben eine Blumeße ach so was das war ja die die ich verfehlt hab. ja ich wundere ich mich schon aber das Level dauert noch okay halt also, die sind voll viele Schafe im Hintergrund die will alle abschießen ne aber das lasst es jetzt Checkpoint. Pucci, Münzen, gut. Münze, gut. Alle nehmen. So. Okay, Pucci, aufpass, Aufgepasst. Let's go, let's go, let's go, Pucci, los, los, rennen. Renn, renn und um dein verdammtes Leben, Mann. Renn, schneller. Schneller. Jo, auf letzte Sekunde. Wait, warum bist du anders? Oh, war wohl nichts, schade. Da ist ich was versteckt, aber naja. Oh, wow, oh, wow, wow, wow. Okay, ich hab sie, ich hab sie. Oh, solche Alöcher, ey. Gibt's doch nicht. Äh, ja. Gucci? Ah, da kommt mal Auf der Papa, ja. Oder Mama. Was auch immer ich bin. Zack. Und äh. Zack. Okay, ich bin. dank, danke, danke. <lacht> LOL. Okay, halt nicht. <lacht> halt. Pucci. Pucci, pucci, pucci. Süßer Kinder, Pucci. Wir müssen warten. Warte auf Papa. Wir müssen warten. Oder Mama. Yeah. 20 Coins. Hä, hey, es sind aber auch nur schnappe 100 Münzen. Ist es immer so? Oder ist das jetzt nur jetzt in der ersten Welt so? die anscheinend sehr sehr viele Bereiche hat. Nein, ich habe keine Bälle mehr. Äh, Eier, verdammt! Ich weiß, was ich meine. ich Muss mich schnell holen. Schnell, bevor er abhaut. Da kann überhaupt ja, nicht mehr rüber, oder? Oh. Super. Das gibt's doch wirklich nicht. Was ist das denn für ein Blödsinn? Ja, beeil dich schnell, schnell, schnell, schnell, schnell, schnell. schnell. Ich brauche die Eier, ich brauche die Eier, ich brauche Eier. Oh. Lass mich bitte da hoch, bitte, lass mich da hoch. Ja komm, komm, roll dich. Yes. Okay, okay. Gibt es nicht irgendwas, was automatisch die den nächsten gegen den Gegner anzielt? Das wäre sehr hilfreich. Wow. Folge wird so lang. Ich glaube, ich mache jede Folge für 30 Minuten. Ey, was soll ich denn sonst machen? Wenn Level so lange dauern, dass ich alle nicht in einen Level pack, in eine Folge packen? Was? Warum geht das nicht? Pucci, muss ich einen anderen abschießen? Geht ja nicht. Ich kann den Inhalter abschießen, aber es bringt anscheinend nichts. Ja, aber Pucci muss doch weiterkommen. Muss ich das jetzt verstehen? Warte. Hm. Ich bin sehr verwirrt gerade. Einen Moment. Ah. Ja, ich habe dich schon gesehen, scharf, aber zu dir komme ich jetzt nicht. So, jetzt kann Pucci mitkommen. Juhu, Pucci. Hier im das ist einfach ein Schaf. Schick sich da. Das sind nur 10 Münzen, die brauche ich jetzt nicht. So, Pucci komm, ich muss hier hoch. La, la, la, la, la. Wait, Pucci? What? Wo fehlt mir denn bitte was? Muss ich das jetzt alles wirklich nachsuchen, nachgucken? Bitte nicht. Warte, warte gut hier halt mal kurz, halt mal kurz. Äh, an. Ja! Oh mein Gott, letzte, letzte Sekunde habt ihr das gesehen. So, wo ist die letzte Blume und die letzten vier Coins? Bitte was? Bitte was? Was? Aber mir fehlt immer noch eine Blume. Oh Leute, ich weiß nicht, warum ich einen Schnitt gemacht habe, aber... Ja. Okay, das da bin ich selber dumm. Das habe ich wirklich nicht gesehen. Okay, vielleicht war es nicht so krass versteckt, aber ja, ich habe es nicht gecheckt. Tut mir leid dafür. Aber jetzt habe ich Jetzt können wir ab ins Ziel. Los, Pucci. Ab ins Ziel. Die Folge ist schon viel zu lang. Ich muss gucken, wie ich das schneide, damit das etwas kürzer wird. Egal. Ab ins Ziel.